Mom, Dad, ich, ich möchte, dass ihr jemanden kennenlernt. Psycho Gorman. Auch genannt PG. Ich werde im Blutbahn. Hab keine Angst. Habet Angst. Tötet ihn! Puh. Es ist irgendwie ein bisschen komisch. So Schön, dich kennenzulernen. Es wäre schöner, wenn du tot wärst. Alles klar, bis dann.